Lieber Wallianzin Stefanovic, am Morgen des 14. Juli bist du verhaftet worden und deine gesamte Ausrüstung beschlagnahmt worden. Das Regime von Lukaschenko wirft dir vor, die öffentliche Ordnung grob gestört zu haben. Was sie damit meinen ist, dass du dich politisch engagiert hast, dass du dich für Menschenrechte, dass du dich für Demokratie eingesetzt hast. Als Vizepräsident der Föderation für Menschenrechte in Belarus hast du dich seit Jahren immer wieder für die Menschenrechte eingesetzt und dafür hat dich dieses Regime verhaftet. Nun sitzt du seit drei Monaten in Untersuchungshaft. Ich bewundere deinen Mut, dich in dieser Diktatur für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Jetzt musst du leider deinen Geburtstag auch in Haft verbringen. Wir denken an dich, wir unterstützen dich, wir sind bei dir und wir hoffen, dass es dir Kraft gibt, dass wir bei dir sind.